Tritt jetzt gleich unserem beitragsfreien Telegram-Kanal bei und überzeuge dich selbst von unseren Analysen. Bull vs. Bear Academy. Join the Academy and trade with the family. Im heutigen Video betrachten wir uns den Chart mal auf eine andere Art und Weise. Normalerweise habe ich immer den Logchart eingeblendet. Heute habe ich dies nicht getan. Das hat folgende Gründe. Ich bin der Meinung, dass man immer alle Seiten kontrollieren sollte und dementsprechend immer den passenden Plan parat haben sollte. Was ich euch jetzt zeige, ist etwas, was ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt oder vielleicht schon gesehen habt, denn ich bin ja nicht der Einzige, der der Elliott wellen theorie mächtig ist. Wir schauen uns jetzt folgenden Count an, beziehungsweise folgendes Szenario an und sprechen auch darüber, warum ich der Meinung bin, dass es sogar noch eher möglich sein kann, diesen Count hier zu sehen, als den Count zu sehen, den ich im Jahr 2021 gezeigt habe. Ich blende jetzt als erstes die Zeichnung ein und werde euch dann zeigen, warum ich der Meinung bin, dass wir dieses Szenario ausspielen könnten und wo ich denke, dass Bitcoin im Jahre 2024, 2025 stehen könnte. Als allererstes schauen wir uns mal den übergeordneten Chart an und da sehen wir, dass wir hier die 1 haben, dann hier die 2, hier die 3. Anschließend die 4 und dann die 5. Und im Gegensatz zu meinem anderen Count bin ich hier in dieser Zählung der Meinung, dass wir hier eine Expanded Flat sehen werden, beziehungsweise schon mittendrin sind. Die Expanded Flat sieht wie folgt aus: Wir haben eine 535 oder eine 335. Ich müsste jetzt im Regelwerk nachschauen, ob es eine 535 sein muss oder eine 335 auch in Ordnung ist, aber für mich sieht es hier nach einer 535 aus und ich zeige euch jetzt auch, warum ich der Meinung bin, dass wir den Kaufbereich definitiv zwischen 10.000 und, ja, auch wenn es blöd klingt, 3.334 oder sogar tiefer sehen werden. Betrachten wir uns jetzt also mal diese ABC genauer. Wir haben hier fünf Wellen, wir haben hier drei Wellen und wir haben jetzt hier mögliche fünf Wellen. Alles passt perfekt zusammen und wenn man sich das Ganze hier so anguckt, dann sieht es so aus, als ob wir hier dann die mögliche große Welle 1 hätten oder Welle 3. Das muss man halt eben noch feststellen. Hier geht der Chart ja erst seit äh, 2018 los. Es ist ja noch ein bisschen was davor. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier eine freistehende 1 bis 5 haben. Egal ob das jetzt eine 1 ist oder eine 3, spielt keine Rolle, aber der Count ist für mich am wahrscheinlichsten. Wir sehen hier, wie gesagt, diese ABC-Bewegung und wir schauen uns jetzt mal an, wo die Ziele dafür liegen. Ich persönlich gehe wie folgt vor. Ich klicke das trendbasierte Fibonacci-Werkzeug an, gehe dann von der 0 zur A zur B, lege es richtig an und sehe dann das 1.618er Fibonacci Level zu diesem Preis. Anschließend lege ich nochmal ein nicht trendbasiertes Fibonacci Level an. Lege es ebenfalls genauso an, wie ich das trendbasierte angelegt habe. Und bekomme einen weiteren 1.618er Fibonacci Bereich. Normalerweise würde ich sagen, dass wir das 1.382er Fibonacci Level anlaufen und dann nach oben gehen. Allerdings gehe ich hier von einer Expanded Flat aus, die mit fünf Wellen, ausgearbeitet wird ebenfalls von einem leading diagonal und äh, da sehe ich halt eben das 1618 er als erstes mögliches target wie es danach weitergehen wird das zeige ich euch jetzt wir könnten danach und das ist wirklich ganz ganz wichtig zu sagen die möglichkeit haben dass wir im jahre 2023 schon die nächste bullen sehen es muss nicht passieren aber es kann passieren es ist natürlich genauso gut möglich, dass wir sagen, alles klar, der Bereich hier ist noch ein bisschen zu früh. Er wird vielleicht sogar noch viel tiefer gehen ja, und dafür auch weiter ins Jahr 2023 reinrutschen. Ich könnte mich eventuell mit der Annahme, dass es wirklich noch so lange dauert, bis wir in diesen Zielbereich reinkommen, getäuscht haben, dadurch, dass ich das Ganze auf logarithmische Art und Weise betrachtet habe. Ohne den logarithmischen Chart... Sieht es nämlich so aus, als könnten wir sogar im Jahre 2023 schon mit dem nächsten Bullrun rechnen. Ich werde euch jetzt mal ein Fraktal einblenden. Das Fraktal ist wie folgt, wir werden dann wahrscheinlich erstmal eine längere Zeit seitwärts laufen, ähnlich wie es dann hier der Fall war. Um dann die Rally nach oben zu starten, zu preisen, die auf jeden Fall weit über dem Alltime High von 21 lagen. Was viel dafür spricht, dass wir diese Art von Bewegung sehen, ist halt eben wirklich dieses Leading-Diagonal. Mit diesem Leading-Diagonal könnten wir auf jeden Fall einen möglichen Startschuss für eine neue bullen bekommen. Allerdings ist es hier wichtig, dass wir hier wirklich fünf Wellen haben und diese fünf Wellen sehe ich so Kommen, dass wir in diesen Kaufbereich reinkommen. Ich hoffe, dass das Video euch hier mal ein bisschen so die Augen geöffnet hat. Also es wird auf jeden Fall bis zu den nächsten Höchstständen definitiv 2024 werden. Ja, ich glaube nicht, dass wir das im Jahre 2023 packen, aber hier in dem Bereich sollte man auf jeden Fall anfangen, Bitcoins zu kaufen, bzw. auf lange Sicht zu hodeln. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Start ins Wochenende. Das war es von mir. Euer Mr. Sagittario von der Bulverse Bear Academy. Ciao, bis bald.